Jetzt kommt es in einer weiteren Folge von Cosmode zu. Die letzte Folge, bevor ich das Audio von dem Spiel runtergestellt habe. Wir fangen sofort an mit der Letter-Lage. Mein mal eigentlich. Und jetzt sind jetzt nur noch größer Leute? Nur mehr? Ja. ja. Dann mehr. Hoffentlich droppen die Brust dann Wahrscheinlich nicht. mit der Fähigkeit, wahrscheinlich auch nicht so effektiv, wie man es hätte machen können. Ich muss so scheiße hin, die sind noch sich überhaupt okay. Aber ich eigentlich noch Aber Wie viele man dieses Spiel einfach nur Wolf größer. Wölfe gibt es? Warum sich wenn die Ha ha ha, we got goodies. Dann, dann, scheiß Chase, Chase. Was, denn, was heißt das überhaupt? Du konntest ja nicht mal mich verfolgen, wie willst du die jagen? Ich dachte, es war die Idee gewesen, dass ich das mache und du in dem Shop bleibst. Und zwar ist die Hölle jetzt hier? Wie heißt die Oh, hat sie weggestrichen, natürlich. Ach, welchem Grund? Du hast schon mehrmals versagt, du wirst es noch nochmal tun. Bist du einfach nur stur oder glaubst du wirklich, dass ich es hinbekomme, mit ich einfach mal es gibt immer noch keine Waffe! Bis wenn sie schnell geben, jetzt zu Wie willst du sie, sie besiegen? Ich stehe einfach sterben! Ich hab ein wenig für, für mich, statt sich. Idee war es, eine ungerade Anzahl an skill zu gehen. zwei Stunden später und gerade herausgefunden, muss ich die ganzen Stats machen. Ich meine, ja, Vitality hier und Spell kann man sich denken. Aber bei ihnen hatte ich keine Ahnung. Magie kann ich ja nicht benutzen und gibt's nicht. Also, es wäre der Stats irgendwie ein bisschen unnötig. Das ist immer nur meinen normal, normalerweise verwendet wird, und die ich in Spiel hin. Und wieder zurück in Mail, nachdem ich nichts erreicht habe und eigentlich meine Mission machen musste, aber hey, einfach mal zurückgehen und all die Progress verlieren. Wird hat schon kein Problem, sein, der Wald halt ist ja anscheinend harmlos, da alle ohne Waffen durchgehen. Ihr werdet nicht glauben, wie lange ich gebraucht habe, wenn er dass diese Fähigkeit manuell benutzt werden muss. Auch egal, das ist Welt 1, da kann man Fehler machen, ohne sofort zu sterben. Ist ja schließlich Postlight, nicht Dark Souls. Oder vielleicht doch, ich kenne ja die Lore vom ersten Postlight-Spiel nicht. Kann man die irgendwo nachlesen? Ich habe keinen Bock, das ganze Spiel zu spielen, nur um zu wissen, was die Lore ist. Obwohl ich bin wahrscheinlich auch zu faul dafür. Warum zeigt jeder an, dass man da was machen kann und ist da überhaupt, bis aber noch nicht freigeschaltet hat? Was ist der Sinn der Sache? Der Junge schaut auch konstant in die Richtung, von der man kommt, aber ist trotzdem Überraschung in seiner Nähe ist. Ich kann auch mal mal von davon Leute in diesem Land immer noch sich Das weiß ich. Steht wahrscheinlich in der Post Lore drin, werden sich Leute beschweren, dass ich das nicht weiß. Egal, bessere Potions. Beste Item spiel Gut, ich bin nie weiter als mit 1%, ich hab keine Ahnung. Aber was könnte besser als Healing sein? Es ist aber nur gut, wenn dich hier heilen zu können, weil man den Schaden irgendwie nicht ausreichen kann. Also random. Ich schätze, man könnte einfach Max nichts anderes skillen, aber das ist wahrscheinlich keine gute Idee. In jeder Hinsicht. Okay, was habt ihr zu sagen? Überhaupt nichts. So, irgendwie eine Katzin erwarten oder das Symbol war. Hast du dir versprochen, dass der gerade wütend wäre und schreien würde, aber nichts davon. Und wieder zurück in den Wald. Wäre ja nicht einfacher gewesen, denn drin geblieben. Okay. Das ist auch zu spät, was zu ändern. Warum zur Hölle bist du hier? Ich habe dich gerade im Shop gesehen. Du bist nicht das ganze Zeit dem Vieh hinterhergerannt. Das ergibt keinen Sinn. Sehr toll. Sie geht in den Wald. Sache, dass sie müde ist, dass sie nicht jagen kann, Sache, ja nicht ich's so. machen. Oh, mein Baby hat sie wieder gesehen. Falsch. Dann geht sie wieder. Mhm. Das ist das Erste, was sie passiert anscheinend. Wirklich, irgendwie müssen wissen, wie in der Situation umgeht, was zur Hölle ist. Das hör auf zu Ach, das ist doch einfach so. Es wird nicht so lange dauern, um das Führung zu umzubringen. Welche Level haben die Charaktere hier? Ich bin ja ein Schüler Level 6 und überlebe trotzdem anscheinend mehr als ein anderen. Das kann ja nicht sein. Und jetzt wo ich das gesagt habe, werde ich sterben, oder? Let's go, Endboss! Zeit den Goblins zu töten. Und die haben wir so oft. Vor dem Alltag werde ich doch nicht gestorben, aber den scheint ja jeder zu haben. Und warum trübst du jetzt plötzlich wieder hier? Ich habe überhaupt niemanden gefangen. Er stand da und ist nicht weggegangen. Es war nicht besonders schwer, vor allem das Vieh konnte sprechen, konnte aber nicht erkennen, dass er in einer schlechten Situation war und vielleicht sich zurückziehen sollte, obwohl es offensichtlich schneller ist als alle. Er hätte einfach weggehen können, Es gab nichts, was ich hätte machen können, aber nein. Er bleibt dort, kämpft weiter und stirbt, wie brave gratis XP es tun sollte. BG erklärt, was es eigentlich ist oder ob es irgendwas mit dem Spiel zu tun hat, oder es ist einfach nur ein loading studio drin, ohne Grund. Du warst die ganze Zeit hier, du das sehen soll, wie sie zurückkommt. Diese ganze Konstellation eben schon vor dem Level haben können. Warum haben die das jetzt? Warum würdest du der vertrauen? Du warst ja länger als ich, du solltest eigentlich wissen, wer... Hier in der Lage ist, sich über den Laden zu nehmen, wenn nicht. Sie muss für ihre Prüfung eine Lieferung machen. Und die ist nicht mal so weit weg. Und sie versagt immer und immer wieder. Wenn du der vertraust, dann Junge, das ist deine Schuld, dass es das nicht funktioniert. Das ist, als würde man jemandem eine Gabel geben, obwohl man weiß, dass sie jetzt eine Steckdose stecken werden und sich dann darüber beschwert, dass die Steckdose kaputt ist. Und ja, überhaupt, warum sind wir doch mal zurückgegangen? Die haben die Medizin noch nicht geliefert und wieder. Okay, dieser start ist einfach nur feindlich. Was ist das? Haben eigentlich alle Gegner einen Namen? Wenn ja, wird er euch mal erwähnt. Beziehungsweise ist es die sowas. Ich würde immer zwei Namen für Gegner Yes, es existieren nicht mehr. Und ja, alle anderen Gegner sind Wölfe. Es gibt ja verschiedene Wölfe anscheinend. das stimmt, wenn wir die Dönerchen. Warum sind sie nicht Sie sind ja aus Nein, die Und sind nicht verschwunden. Das war falsch. Wie viele Fernkampfeinheiten kann man in einem Level kacken? Getört, getört. Das ist schmerzhaft. Der schließt dann ewig lange Down Und der bockt ja nicht mal den ganzen Schaden. Wahrscheinlich vielleicht nicht besser sein, aber egal. Oh wow, ich hab's geschafft. Ich hab die Medizin geliefert. Wieso konnte jetzt eine Person, die ihren finalen Test schon hatte, es nicht hinbekommen? Ich will auch nie erklärt werden. Plotschätzig. Bezamft der hätten die Perlschen Musili Sensoren, das sind Anscheinend ja nicht, wenn die es immer wieder fehlschlägt. Das Spiel nutzt wirklich jede Gelegenheit, um zu sagen, dass Perla ein guter Händler wäre. Ich wundere mich, warum sie das tun. Hm. Auch egal. All die Händler sind sowieso Postboten Aus. Äh, irgendeinem Grund. Vielleicht ist es, wie Arzt zu werden, weißt du? Alle wollen wieder Arzt sein. Das ist wieder ist einfach die Karriere, die jeder haben will. Die Eltern von jedem immer. Wer hat Postbote? Bist du ja eigentlich Postbote geworden? Deswegen wird einfach jeder Postbote und macht irgendeinen anderen Job eigentlich nebenbei. Warum kriegt man durch Agility Hit-Chance, wenn du möchtest, wir Intelligence packen? Aber nein, Intelligence ist eigentlich. Viel, weil man das ja nicht schon mit den Alchemisten machen kann. welchen anderen Nutzen haben denn diese Zutaten überhaupt? Ich glaube nicht, dass sie das es verkaufen kann, also. Genau, genau habe ich jetzt den finalen Test von der gemacht. Ist es genug, um zu Postbote zu qualifizieren? Da muss ich einen eigenen Finaltest Test machen, weil das nicht reicht. Und ja, ich habe es verstanden, sie ist ein guter Händler. Du musst das jetzt nicht ganz ganze Zeit erzählen, Spiel. Ja. Und... auch was Sind deine Eltern dumm? Man muss mal egoistisch sein, man kann nicht immer sich um andere kümmern. Das ist eine schlechte Idee. Dann hast du nichts. Wie hat der denn überhaupt die Glücklichkeit geliefert? Er trägt doch eigentlich das Paket rüber. Du hast nicht eigentlich der Person, die das gesendet hat. Warum willst du deswegen Postbote werden? Das ist die dümmste Motivation, die dir gehört habe. Du willst die Gelegenheit nicht verschwenden. Du hast die Gelegenheit schon lange verschwendet. Welche Gelegenheit überhaupt? Wie viel der Abschlussprüfung ist es jetzt schon, die verpackt hast? Scheiße, ich kann nicht sagen, dass der Traum dumm ist. Was mache ich jetzt? Wenn ich sage, dass wir gemeinsam fertig werden, dann muss ich ja ewig warten, bis sie ihre scheiß Abschlussprüfung hinbekommt. So lange lebt ein Mensch, glaube ich nicht. Ich nehme die andere Option. Mir egal, ob sie es wieder und wieder und wieder versucht. Soll sie doch hier in der Mail verrecken. Na egal, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und erinnert euch ich hätte es lieber, wenn ihr ein Dislike gibt, als wenn ihr es überhaupt nicht bewertet. Weil dann habe ich wenigstens Feed Und der Feedback, auch wenn es negativ ist, ist mir egal.